2? 1. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Was macht Marmeladenoma am liebsten nach YouTube und Twitch? Fernsehschauen? Tanzen? Shoppen gehen? Bücher lesen? Ich muss mal überlegen, ob ich lieber tanze oder Bücher lese. Ich würde gern tanzen, aber das kann ich nicht mehr. Ich lese am liebsten Bücher. Blö, blö, blö. Ich bin auf die Märcheninsel. Halla, die alles blüht und gedeiht. Die Vögel zwitschern. So, jetzt geht's los, ja? Aber es mussten nur noch einmal. Ja, ich bin Marmeladenoma Oma und deswegen exklusiv vom Bücherclub Wir ich lieben dich, Marmeladenoma! Ich liebe Los, ich euch auch. Es kommen heikle Themen. <lacht> Ist deine Figur im Besitz von Paluten? Was bitte, sind Paluten? Ein anderer YouTuber. Nein. GTA tut... Ja, das muss ich nicht draufschreiben. Welche Marmeladenoma mögen Sie am liebsten? Welche Marmelade steht da? Ah. Ich habe mich vorhin schon gewundert. Gibt doch nur mich. Jetzt fangen wir nochmal mal an, oder? Wir unterbrechen das Programm für einen kleinen Besuch. Das ist nämlich. Liebe Grüße aus Bayern. Dankeschön. War sehr gern dort zehn Jahre. Dein Freundin Jambana. Äh, der Dennis hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Dankeschön, Dennis. Das ist die Marmeladen-Omi. Kann man das. Die Marmeladen-Oma. Entschuldigung, die Marmeladen-Oma, hier steht es. Marmeladen-Oma. Und dann einfach mal, vielleicht gehen wir einfach mal rein und sagen was Nettes. Die, die, die Dame freut sich bestimmt, oder? Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, die Dame freut sich. <lacht> hier kommen gleich ein paar tausend Zuschauer. Und hey, Ohnmächtig doch. Nein. Ach, ist das hier schön. Ach, Wer die bin vorbereitet. Agaria, ja, danke. Jürgen Kronk, der Jonas, hallo. Geht's nicht langsamer, Janik? Hm? <lacht> also nicht, nicht, dass wir irgendwas wegsprengen. Guck mal, der Pinocchio vorne und eine Matroschka. Da ist eine Matroschka unten. <lacht> ja, verrückt. ja. Ach, die verrückt. Ich bin schon ein bisschen verrückt, aber jetzt werde ich vollends. Alter, <lacht> das Hallo, was, hallo, was? hallo, Viele Hallos Herzen, Herzen, Herzen. Schön, dich zu sehen. Freue mich auch über euch. Oh, Küsschen, danke aha. schön. Oh, die Omi. Guten Abend. Herzen, Herzen, Herzen. Danke, danke. Sidi die sagt: Willkommen auf dem Bauernhof. <lacht> <lacht> Nochmal. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladen. <lacht> Nochmal. Hier seht ihr den Computer. Er hat einen Prozessor i5. 7600 K, 4x3,8 GHz mit 16 Gigawatt Arbeitsspeicher. Gigabyte. Äh, äh, ja. was, was? Gigabyte. Entschuldigt, wenn ich was falsch sage. Jetzt kommt noch hinzu und 120 Gigabyte SSD von Samsung. Ich glaube, ich habe es geschafft. <lacht> Seht ihr das? Se Sehen Sie das? Was <lacht> ist er da rein? Nein, ob ihr das gefällt? Meinst du, Janik, das gefällt ihr? Ich weiß es nicht. Oh nee, ich glaube nicht. Nee. Lego-Experte, wo ist die Horrorpuppe hin?